Willkommen zu einem weiteren Monaco Grand Prix hier und ja, eine interessante Strategie legt dir das Team vor, wir müssen nämlich beide von weit hinten starten, ja, durch ein ja. sehr sehr gutes Quali. Ja, und ja Strategie ist, zwei Strategien gibt es hier, die sind unterschiedlich schnell, ähm, es ist gar nicht mal so dumm hier eine zwei stop zu fahren. Äh, steht bei dir auch Safety Car? Nö, einfach nicht. Bei mir steht Safety Car oben links. Ich hoffe mal, es geht weg zum Start, sonst darf ich nie jemanden überholen. Wundert euch und nicht, dass ich, dass ich hier gerade total krank hin. fahre. Ich muss die Reifen aufwärmen. <lacht> Serotkin ja, hat jetzt seine Strategie wieder gewechselt. Schön zu sehen. Da oh, am Start leck, leck, Punkt leck, leck, zum leck, leck. Zum Glück in der Einführungsrunde. Oh, die werden hier so langsam. Ja, hier empfiehlt es sich, etwas Abstand von denen zu halten, weil die wirklich zu langsam sind. Ich schalte in den Endengang. Ich, ich rolle hier einfach so die Kurve runter. Und selbst damit bin ich zu schnell. Selbst im Endengang bin ich zu schnell. Meine Reifen sind schön Sehr warm. Schön. 89 Grad hinter Temperatur und 87, 86 Grad vorne. Also mein selten stabiles Setup der Regen wird in etwa 10 Minuten ähm, also, aus meiner großen, Karriere mit dem sauber zeigt seine Früchte, ich habe einfach sonst ein sehr sehr stabiles Setup, was die Reifen kaum warm kriegt. Und Lucky, keine Ahnung, Lucky fährt einfach wie die gesenkte Sau, was seine Reifentemperatur <lacht> angeht. Ja. Ich hatte sogar mal kühlere Reifen gerade, ich hatte sie einmal unter 83, das wird man bei mir nie wieder sehen, weil ich im Endgang gefahren bin. Ich habe nur leicht gelenkt. Dann gehen wir mal kurz runter. Die einzigen Reifen, die man bei dir so kalt sehen wird, sind vielleicht äh, Full Wets. Ja, selbst die überhitzen bei mir. Ja, aber die, wenn die überhitzen, dann ist, sind das 70 Grad oder so. So, dann hoffe ich mal, dass die Safety fahne weggeht. Falls dann ein echtes Safety Car kommt, musst du mich aber vorwarnen, weil ich einen Dauer-Safety habe. oder warte, vielleicht heißt es, ich bin das Safety Card. Das wird Sinn ergeben. Wollt von der Pace was bringen. Okay, jetzt ist weg, das Safety Card. Es war noch ein Bug von unserem vorherigen Versuch. Ja. Sirotkin habe ich diesmal wieder gekriegt. Alles wieder beim Alten. Oh Gott, Sirotkin! Sirotkin! Oh. <lacht> du bist mir Absolute reingefahren. Wir haben aber halt diesmal zu... Das war Sirotkin, der mich gedreht also hat. Heldheim ich muss mich erstmal wieder umdrehen. Ah, ich, wollte er ich wollte durch. Bist du doch gar nicht? Ich, ich gehe jetzt viel ja. Wollen wir den Versuch weiterprobieren? Wir sind ja noch beide in den Punkten. Ja, wir, wir können ja versuchen, da eins zu fahren. Ja. Ich meine, Reifen haben wir theoretisch. Oh, nö, ich habe meinen Benzin diesmal nicht runtergestellt. Auf jeden Fall, das hat Sirotkin super gemacht. Er hat mir einen Schlag ans rechte Hinterrad gegeben und ich habe nur gesehen, wie ich in die erste Kurve reinfliege. Leider also, habe ich komm dich erwischt an, komm diese Runde rein. Ja Oder auch noch okay, äh, Peres hast du abgeräumt Ja Peres habe ich zerstört Ja weil du weil du in mich reingeknallt bist hab, bin ich dann in Peres reingeknallt Was auch recht witzig aussieht So kommt die man stehen also. Safe, Die stehen alle hinterm Safety-Car irgendwie Die anderen zwei mhm. dort Lucky so holt man, kommt man also von Platz 20 zu Platz 10 innerhalb von ein paar Kurven Innerhalb von der ersten Kurve <lacht> Sirot Sirotkin ist Elfter geworden. Er hat auch profitiert, indem er mich abgeschossen hat. Nur hat er mich leider falsch rum hingestellt, sonst hätte ich hier etwas Zeit gewinnen können. Ich stell mal auf, Out auf Flügelschaden reparieren. Es wäre ganz gut, aber ich glaube, du wirst ein bisschen Zeit verlieren und von ganz hinten fahren. Weil Flügelwechsel ist bei mir auch angesagt. Warum gibt ihr mir nochmal mal Ultrasoft? Alles klar, die verstopfen gerade die Boxeneinfahrt, weil Serotkin sie nicht getraut hat, in die Box zu gehen. Danke, mein Team gibt mir nochmal mal Ultrasoft, obwohl ich Supersofts ausgewählt habe. Ähm, bei mir standen gerade auch Ultrasofts, die tun mir Ultrasofts drauf. Wieso? Naja. Was sollte das jetzt? Software besser gewesen, ja. Ich glaube, ich bin sogar fast im überlegen, ob ich noch mal reingehe. Ich weiß halt nicht, wie lange wie meinst du, wie lange Boxen stopp. Ich weiß, ich weiß nicht, wie lange das Safety Car anhält. Das hält noch ein bisschen, das hält mindestens zwei, drei Runden und ist noch in der ersten. Du musst mir da auf jeden Fall sagen, ob es bei dir geklappt hat, weil wenn es bei dir nicht klappt, probiere ich es gar nicht. Ja. Ich kann jetzt die schnellste Runde unterm Safety Car fahren. Man darf hier einfach die ah, Hafenfikania auslassen hinterm Safety Car. Mach ich nicht, weil ich Angst habe, dass das Auto nachher ausrutscht. Und? Klappt's bei dir? Ich muss erst... Es sehe es super soft hier gerade bei meiner Crew. Also ja. Ich komme auch rein. Ich darf zumindest... Oh, ging jetzt auch rein. Ja. Warte, was? Ich bin auf 15? Ja. Sei gut zu Ach, Reifen da ist noch ein Toros und Mercedes, und Mercedes ganz hinten. Fahren. Ja, die sind irgendwie nicht weggekommen. Ich habe auch super soft und weißt du, was das Beste ist? Ich komme vor gehen raus. Ich habe ihn in der Box gekriegt. Ja, weil er, glaube ich, ein Flügel wechseln muss. Ja, aber wieso ist er in letzter Runde nicht rein? Ist rotgen Oder vielleicht war sein Teamkollege drin. wenn dann dachte ich so: Nee, ist dumm. Aber eigentlich ist es nicht stumm Auf jeden Fall haben wir jetzt gute Karten. Hallo Gasly. Weil wir können durchfahren. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Und wir sind jetzt sogar schon mit zwei Stop gefahren, wir. Also ich will, ich, will, ich will nicht wissen, was wie du, wie wir das hier durchhalten wollen. Also das wären ja jetzt 36 Runden auf Supersoft und das werden. die locker. Ja, dann dürfen wir nur 2% pro Runde haben. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlänger... Also meinst du, fast Ultra-Ultra wäre klüger gewesen? <lacht> naja, bei uns nicht, weil wir sowieso noch mal rein mussten. Wir hätten ja sowieso noch mal reingemusst, wegen der, wegen der zweiten Reifenmischung. Ach stimmt. Auf, ja, und vielleicht reichen die Supersoft auch so lange, dass man noch mal auf Hypersoft gehen kann. Ja. Oder man geht halt nochmal mal auf Ultrasoft, wie es eine klassische Einstopp wäre. Ich will glaube ich eher die Hyper aus. Ich habe nicht keine frischen Ultra mehr. Beziehungsweise, die sind halt nur ganz leicht angefangen, die beiden Ultras. Aber, ja. Ja. Ich denke, ich werde halt einige durch meine Pace... Oh Gott, ich habe vergessen, dass du ja da kommst. <lacht> Hast du mich gesehen, wie ich angeschlossen kann? Nein. Warum wow, geben zurück. die jetzt so viel Gas? Ich gebe da drin, glaube ich, immer Gas an der Stelle. Ich krieg die Reifen nicht, warm die kühlen aus. Ich will sie gar nicht warm kriegen eigentlich. Ich will sie schonen. Beziehungsweise meine sind sogar schon warm. 83, 82 Grad. Das ist 90 Grad habe ich. Die kriege ich nie hin. <lacht> Die kriege ich vielleicht eine Rennpace bei 88, 89 hin. Grüne Flagge darf ich schon wieder überholen. Ja, ich, ich hatte aber Angst, dass ich ihn reinfahre. Ich will jetzt noch nichts riskieren. Die Reifen sind kalt, da, da habe ich keine Ahnung, wie sich das Auto feilt. Ja. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. reichlich Benzin durch oh. oder oh, warst du sehr weit draußen ich, ich habe mich schon. erschreckt von Gasly ah, fährt verdammt langsam da kann selbst ich mithalten und Gasly hatte ich halb gedreht ich konnte aber die Chance nicht nutzen, um vorbeizugehen, weil es mir zu riskant war, da ich mir dabei ja. was war. Wow, ich werde hier fast ange... Ich, ich hasse diese Ecke. Ich weiß nicht, wie viel ich einlenken muss, um nicht rechts anzuecken, aber links nicht anzuecken. Das ist nicht so einfach. Ja. Ich fahre hier gleich einfach sicher hinter Gasly her. dann zum Auto vor dir beträgt, 2,9 Sekunden. Wir wird in 10 Runden reingehen und so viel Zeit wäre ich schon nicht durch ihn verlieren. Aber jetzt hätten wir halt Freifahrt. Fahrt. Also ich weiß einfach nicht, wo ich ihn wenn überholen sollte. Wenn dann hier in die Löwskurve rein, wenn ich nah dran bin. Ja, ist halt immer ein bisschen blöd, weil man weiß nie, wie die KI drauf ist. Und manchmal kommt man einfach gar nicht rum um die Kurve. Man, ich weiß es nicht. Ja. Aber, Aber eigentlich ich... will ich einfach ein sicheres... Au ich will einfach mein Auto ganz halten. Das ist das Wichtigste für mich. Ja. Vielleicht ist es sogar besser, wenn Gasly vor mir bleibt, weil jemanden wie sie rotken kann ich sicher hinter mir halten. Bei Gasly bin ich mir unsicher. Wenn der gleich sich mal wieder eingefangen hat. Darf ja nicht vergessen, ich war hier nur 18er Zeiten. In, Renn in der Rennphase. Ich bin 15 aktivieren. gefahren. Ja, nicht. Ich war 3 Sekunden langsamer. Unser zum Team in der guten Runde. 4,0 Sekunden. Aber du wirst gerade aufgehalten. Ja, ne, er ist ja eine gute Sekunde weg von mir, der Gasly. Also er hält mich nicht auf, ich kann einfach nicht schneller. Okay. Ich bin ja, es gab noch keine Stelle, wo ich wegen ihm abbremsen musste. Deswegen konnte ich auch noch nie, noch keinen einzigen Überholversuch starten. Okay, der Anfang der Gruppe ist ein gewisser... Renault. Nico Hülkenberg. Vermutlich. Könnte aber auch sein, weil ein Ren es fährt auch ein Renault 4. Ja, das ist Nico Hülkenberg, der auf 4, meine ich. Nee, dann hält Seins die Gruppe hier auf. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Und Seins ist auf, und oh, Seins ist in der Box. Boah, da bin ich weiter rausgekommen hier. Ne, Seins, Seins war, Seins der, der da vorne, war, weil Seins ist reingegangen, es ist es hinter mir auf 14, aber die, in der Gruppe da vorne ist immer noch ein Renault. Also Seins war da ganz vorne. Okay. Ungewöhnlich. So, jetzt bin ich an Ricardo und der Gruppe dran. Der Abstand zum Hintermann beträgt 7,7 Sekunden. Boah, ich mache hier schon einige Patzer. Ich kann von Glück reden, dass noch keiner in der Mauer geendet ist. Ja, das Auto ist sehr instabil bei mir. Bei mir auch. Gerade dort Ende Sektor 2, ich kann nicht Gas geben, weil sonst haut es mir das Auto weg. Ich musste immer so eine Sekunde vom Gas, halt eine Sekunde verlieren, damit ich da ohne Probleme durchkommen kann, oh, das denkt gerade komisch gegen gesteuert, so wie es in der letzten Season oft hatte. Bei 2017 okay, im fünften Gang ist es stabiler. Hier Ach, schade, ja. Die letzte Kurve, der Ausgang der liegt mir nicht. Das Problem ist, das ist die einzig wirkliche Überholchance auf der Strecke. Also, die letzte Kurve liegt mir eigentlich. Ja, nee, das Auto ist sehr instabil. Da muss ich. Langsam Gas geben, weil sonst drehe ich mich oft raus. Und vor allem auch noch mit den Super Soft. Aber man sieht einfach, wie viel schneller du bist. Schau mal, wie weit weg ich von dir bin. Ich werde eingedämmt von der Gruppe hier. So, Ricardo in Löwes überholt. Aber für dich ist hier auf jeden Fall ein Podium drin. Für mich? Nee, nee Ich glaube, Podium ist nicht drin. Also oh, als ich will... ob Sie hier vor der Löwskurve überholen will. In dieser Rechtskurve vor der Löwskurve wollte er einfach überholen. Beim Ausgang. Also ich beschleunige ja schon etwas langsamer, aber so langsam jetzt auch nicht. Und ich verliere einfach kein ERS, obwohl ich auf hoch fahre. Oh mein Gott, das Lenkrader hat schon wieder gegengelenkt in der Hafenschikanen. Ich habe Angst, dass ich da in die Wand dann einknalle. und Alonso sind da vorne ganz gut am kämpfen das Problem ist die Gruppe teilt sich in viele kleine Gruppen inzwischen das war immer noch relativ nah beisammen Ich darf nur nicht so viel Zeit verlieren, dass die Gruppe von Hülkenberg vor mir rauskommt, weil sonst ist es, was Punkte angeht, nicht so gut für mich. Sonst bringe ich mich raus. Oh! Ich habe ein sehr aggressives Manöver gemacht gegen Van Dorn. Und der hat dann anscheinend irgendwie drauf reagiert, hat dann spät gebremst und ist dann in die Wand geknallt nach der ähm, Nouvelle-Schikane, Nouvelle nach dem Tunnel. Und ja, er ist in die ja Wand Haufen gefahren Schikane, und das war dasselbe wie, wie eben in dem anderen Rennen, wo mir Hültenberg reingefahren ist. Nur, dass ich keinen Schaden bekommen habe und, ja, Van Dorn ist in der Box. Also ich habe ich zumindest an dem letzten der Gruppe vorbeikommen, wenn er in die Box geht. Also auf hoch verliere ich eher es. Ich ja ich leicht jetzt, aber vielleicht höchstens 5 bis zehn Prozent pro Runde. Aber als ob wir jetzt wir schon in Runde... Ich Dorn aus. Als ob wir jetzt schon in Runde elf sind. Ja, es sind noch 28 Runden vor uns. Ja, aber es so, so schnell ist halt, es fühlt sich an, als ob wir schon in Runde 6-7 bin. Mir kommt es euch schon vor, als hätten wir die Hälfte der Renndistanz vorbei. Also für mich ist eher wenig. Ich habe auch noch äh, hier Van Donner in die tower hinein äh, überholt. Obwohl ich nur neben ihn war, aber er hat halt einen Schaden durch den Einschlag. Und hat dann zum Glück nachgegeben. Ich habe dir geholfen Ericsson, jetzt bist du sicher Platz 10. Aber jetzt müsste Ricardo langsam rankommen wieder. Der wurde nämlich von Van Dorn aufgehalten. Ich glaube, ich habe Ericsson doch nicht geholfen. Wieso? Weil es. Weil. Äh, Ricardo wurde eben von Van Dorn aufgehalten. Und jetzt, wo Van Dorn weg ist, kann Ricardo eigentlich vollfahren. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den naja. e runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Er muss halt auch erstmal mehr das fahren. Verli wir verlieren alles, halt alle hier hinten, so richtig viel Zeit auf eure Gruppe da vorne. Schau, wie weit weg wir sind. Ich war 14er-Zeiten. Ich war 19er-Zeiten. Aber liegt fährt ja mir auch nicht wirklich. Ja, gut, liegt fährt schon weg, aber nicht so immens. Das Tolle ist, ich kann halt einfach nicht schneller. Ich habe auch noch nicht so richtig ein Vertrauen ins Auto. Aber das hatte ich auch in meiner Karriere nicht ins Auto hier auf der Strecke. Und einen gelben Schaden vorne, Nichts. Habe ich. Kann ich in Raskas überholen? Nein, da hat mir der Grip gefehlt. Ah, der erst wird nicht reichen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 27,0 Sekunden. So, jetzt ist Ricardo direkt an uns dran. Und Ericsson hält mich ein bisschen auf. Vielleicht in die... Nein, das war dumm. Okay, jetzt habe ich einen Schaden. Jetzt habe ich einen leichten Schaden. Orange. Der Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ob das jetzt 100% legal war, weiß ich nicht. Aber ich will einfach nur vorbei an e Ericsson. Zumindest habe ich eine Verwarnung bekommen: Für die Kollision oder fürs Abkürzen? Weil ich ein bisschen neben der Strecke war. Aber ich fühle das Auto nicht so wirklich. Das ist ein Problem. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal reingehen, ob ich dann auch einen Flügel wechseln werde wenn ich reingehen sollte. Wenn du eh reingehst, würde ich ihn schon wechseln. zweckposition ist halt wichtig. Aber was ich gerade interessant finde, mir kommt es fast so vor, als würde ich mit dem leichten gelben Schaden das Auto besser steuern können als ohne. Ich fahre nämlich jetzt zum ersten Mal eine 18er Zeit. Oh, Noch das. Einmal. Also eine 18er Zeit wäre echt schon eine schlechte Runde bei mir. Das ist eine meiner besten Noten bisher gewesen, das mit Schaden. Das Auto ist stabiler gefühlt. Natürlich, du hast weniger Aer Aerodynamik. So, und jetzt, wo Ericsson weg ist, kann ich erstmal schneller fahren. Da bin ich auch schon fast wieder an der nächsten Gruppe dran. Also, es war echt gut, dass ich Ericsson so überholt habe. So, 14:4 um 9.000 sind meine Bestzeit verbessert. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn es so weiterläuft, überrundest du mich noch. Überleg, wir waren genau hintereinander und schauen, wie viel Platz jetzt zwischen uns ist. Ohne, dass ich einen Dreher, einen Unfall oder sonst was hatte. Ich konnte halt frei fahren. Ja, ich habe freie Fahrt auch. Was oh, heißt, oh. Ich habe halt keine Zeit jetzt in dem Rennen hier auf die Karte zu kommen, sonst schaue ich immer mal auf die Karte. Aber ich habe genauso freie Fahrt wie du, aber ich kann sie nicht nutzen. Also, Freifahrt ich würde ich nicht sind. sagen. Ich sehe da einen großen Batzen Fahrzeug hinter dir. Ja, hinter mir, aber du hast auch Autos hinter dir und schau mal, wie du wieder vorne fährst. Und die behindern mich ja nicht. Die greifen nicht an. Das ist Sirotkin. Hinter mir ist Ericsson. Hinter mir ist Sirotkin. Ich habe das Glück, dass Ericsson einfach Ricardo aufhält. Und dass ich an Verstappen rankomme, weil vor Verstappen. Ey, das ist lustig. Beide Male ist ein Sauber da, der einen Red Bull aufhält. <lacht> Leclerc ja. ist nämlich auf 8 und Verstappen auf 9. Und Ericsson auf 11 und, und äh, Ricardo auf 12. Du gewinnst pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. So, ich habe sieben Sekunden schon oder fast acht Sekunden auf Ericsson und ich habe den vor drei Runden überholt. Also so gut wie du würde ich gerne auch in Monaco fahren können. Also ich finde das Auto echt scheiße fahrbar mit dem Setup. Ich hätte echt mein Deutschland-Setup nehmen sollen und es vom Flügel anpassen sollen. Das hat mir bisher in allen Strecken gut geholfen. Lager doch die ganze Zeit schon, Chef, du Depp. Er hat nicht gerade gesagt, es liegt ein Tor Rosso vor mir. Ja, Gast, lieber die ganze Zeit vor mir, du Fahrst. Ich wusste, dass, dass wir noch keine Motorschäden haben. hatten, dieses Rennen. Scheiße, Schaden. Solches. ich das... Ich habe jetzt mit dem Ultra durch, glaubst du das? Ja, log... Nee, warte, wie viel? Warte, jetzt mussten wir mal kurz vorbei. 23. Ich, ich ähm... fahre einfach durch. Ich mache es damit. Probier es einfach mal, was anderes hast du eh nicht. Also 20 Runden hat er mir als, äh, ja vorgeschlagen, dass ich fahren sollte mit Ultra. So, Leclerc ist jetzt vor mir, der ist auch reingegangen. So, ich lande hinter der Gruppe. Aber ich denke hm. mal, die wird jetzt eh gleich reingehen. Los, los, los. Ich finde es halt so witzig, du hast einen ganzen Stop mehr als ich und du hast trotzdem noch einen Platz für einen weiteren Stop, bis ich mal komme. Ich habe 15 Sekunden auf Gasly Und Boah, die, halt die Ultras sind eigentlich. ein Traum und Leclerc ist auf Hypersofts, okay. Weißt du, was jetzt witzig ist? Jetzt sind Hamilton und so alle auch noch in meiner Gruppe endlich angekommen. Die wollen jetzt hier durch zum Überrunden. Wir das machen nur alle keinen Platz. Es gibt auch keine Strafe dafür. Ja, das meine ich ja. Das ist, wir machen alle keinen Platz hier. Das ist gleich gut. witzig. Vielleicht gibt es ja eine Massengraben-Volage, weil irgendwer hier zu überrunden, weil ihm die Sicherungen durchbrennen. So jemand wie, wie Vettel zum Beispiel. So, aber Leclerc vor mir ist auf Hypersofts unterwegs, das ist gut, weil dann wird der bald auch reingehen, wenn ich auf ihn aufschließe. Außerdem werde ich dann nicht so schnell auf ihn aufschließen. Weast Roy wagt hier einen riskanten Move gegen Hartley, kurz vor der Löwskurve, das könnte gleich Vergleich mehr verursachen. Ich glaube, ich habe bald dann das ganze Feld hinter mir gefühlt. Wenn ich so weitermache. Mhm. Gegen wen fahre ich? So, ich bin wieder vor Ericsson und vor Ricardo. Trotz des äh, Flügelwechsels. Und ich bin dennoch locker 15 Sekunden, äh, ja 10 Sekunden vor Ricardo und ich musste den Flügel wechseln. Also man sieht, das hat ordentlich was gebracht. Und, und Ricardo ist jetzt auf den. Auf den Kard ist jetzt auf Soft. Mal, äh, auf Super Sekunde. Soft. Ja. Aber super... Äh, Hypers. Oh, ich... scheißleck, jetzt habe ich schon Schaden. Egal, ist nur Geld. Oh, Hinten ich hab... Geht oh. Paar in die Box. Anscheinend hat ja, es Pavel. Mein ist voll, sehe ich gerade. Auf was bist du gefahren die ganze Zeit? Ich mittel. Ich hab Hamilton hinter mir. Wenn, ja dann lass ihn durch wenn er schon so ein Überholmanöver dann halte ich nicht stark auf ist ganz gut wenn du die jetzt zumindest die die nicht so aggressiv holen auffällst jetzt habe ich zwar einen gelben Schaden aber oh, ich habe mir einen Schaden reingeholt in der Runde übrigens <lacht> Ja. Wenn du schneller bist, dann überhol Vettel. Ich stehe dir nicht im Wege. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,6 Sekunden. Was, lass mich meine Kurven so anfahren, wie ich will. Und zwar das ist aber auch gar nicht so schlecht, weil so kann ich einen Undercut-Wagen auf Verstappen. Okay, ja, Wobei gut, ich, ne, lasse ich durch Fettel. Verstappen wird durch durchfahren, sehe ich gerade das lasse ich auch durch. So. Oh, was macht der? Boah, das geht rein, die gehen. Da gehen jetzt mehr rein. Ich DRS. Ich, ich hätte jetzt eher erwartet, dass die in Runde, keine Ahnung, 21 reingehen. die waren noch alle auf Ultras? Ne, paar waren sogar auf Supers unterwegs. Ja, aber in der Regel macht die Kaieren over, also fährt länger mit dem Ultra. Oh, ich komme vor beiden Mercedes raus. Das eine ist ein Williams. Vor Bottas komme ich raus. Bin auf 10. Das war ein schöner erster Sektor. Wird auch direkt mit einer Sekunde lila geantwortet und ich bin an Verstappen wieder dran, obwohl ich einen Flügel wechseln musste. Meine Reifen sollten sogar halten, wir haben jetzt Runde 20 fassen. und ich bin noch unter 40%. Obwohl beide meine Vorderreifen rot sind. Oh, es gab einen Unfall! Hinten, das war nicht ich. Perfekt. Das ist sehr Oder? wichtig, weil ich habe gerade gesehen, meine Reifen überhitzen alle. Das ist bei mir. Okay, da ist Rohrverstopfung. Nein, das ist keine Rohrverstopfung. Die stehen einfach nur alle quer. Jetzt bin ich Sechster. Ich war am überlegen, ob ich reingehe, aber es bringt mir nichts reinzugehen. Eigentlich. Komm schon, fahr langsamer. Wobei... Ich schau mal, wie gut ich die Runde jetzt durchkomme. Ich würde also, würd reingehen. Sind. Ja, auf Ultras, oder? Ja, ja, Ultras. Ich habe nur, ja, eine Runde macht den Ultras nichts aus. Nee, das reicht. Es geht ja nur um Track Position. Ja. Ich bin auf jeden Fall dadurch auf Platz 5 voraus. Gerade von Platz 10 auf Platz 5 durch diesen Crash. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe nur die ganzen Autos äh, nee, gesehen. Zum Glück durfte ich überholen. Das Soll ich den Flügelschaden reparieren lassen? Ich glaube, ich tue es sogar nicht. Das ist nur ein gelber Schaden. Und bisher machte mir eigentlich keine Probleme, im Gegenteil. Oder was meinst du? Oh mein Gott, das Safety Car habe ich nicht gesehen, ich wäre beinahe reingefahren. Gelben Schaden reparieren? Ja, nein. Ja, ich würde es jetzt machen. Jetzt beim Safety Car. Ja stimmt, Van Dorn kriegt mich eh... Und ich bin mir nicht sicher ob ich wirklich schneller damit war so Delta ist so, weg Hartley kriegt mich glaube ich auch noch, okay ich verliere jetzt einige Positions ich weiß nicht ob jemand vorne reingegangen ist ich gucke jetzt Hardly gleich Hartley hat mich, ich glaube Stroll kriegt mich auch gleich noch Stroll und Sirotkin. also ich habe dich überrundet ja Stroll und Sirotkin habe ich auch Ah, ich muss es einfach probieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Ultras, äh, die Ultras find, die super gereicht Das hätten. war eng. Ey, ich habe echt eine okay, super Chance, so hier im Podium zu holen. Negativ, ich meine, Ocon ist auf 4. Und ich glaube, beide Mercedes sind jetzt im Mittelfeld irgendwo am Stecken. Selbst die Red Bulls haben eine bessere Chance als die Mercedes, glaube ich. Ich sehe nämlich nur einen Ferrari vorne. Das schönste ist, ich darf mich jetzt wieder zurückrunden gleich. Kann es sein, dass gerade beide R McLaren, oder ein McLaren gerade auf Platz 3 ist? Ja, Alonso ist so weit vorne. Alter, Alonso ist ein Biest in den letzten Rennen. Ja. Er will noch mal um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. Da muss er aber auch Punkte holen. Äh, äh Siege holen. So, hier fahre ich dann einfach mal geradeaus. Ich darf mich ja wieder zurückrunden. Also es ist realistisch, dass ich Platz 2 hole oder vielleicht sogar Platz 1 jetzt. Aber warum sind da auch. Sie müssen doch alle über noch das Safety -Car überholen, die da vorne sind. Nee. Ja nee, es kann nicht sein, weil die, die beim Safety -Car sind, das sind mindestens 8-9 Fahrzeuge, aber ich bin auf Platz 5. Sag nicht, es wurde wieder rausgepatcht, dass man es darf. Aus Seiten 17er. Wenn nicht, ich mach's einfach. Vielleicht ich machen sie es ich gleich. Vielleicht machen sie hm. es gleich. Ist das nicht so, wenn, wenn alle in der Formation sind oder so oder ein Großteil, dass das dann erlaubt ist? So war es doch auch ich in gehe echt. Mal raus, was passiert, wenn ich jetzt da vorbei zieh. Die KI hat es glaube ich nie gemacht. Das durfte immer nur der Spieler machen. Und jetzt erinner dich mal. Oh, Safety Car fährt eh los. Super. Die ersten beiden sind ganz alleine, getrennt von Dritter, Vierter, Fünfter und Sechster. Okay, dann ist eh was für mich jetzt. Ja. Wir haben wieder dran kommen. Icon, lass mich durch. Bin schneller als Ocon und habe auch noch die besseren Reifen, also. Benzinplanziel ist plus zwei. Bitte umstellen auf Mischung 2. Ja, das ist meine Chance, ja okay. Alter, Harty, hält die so krass auf. Harty, du bist so eine Sau. Und danke, Raikön. Ich habe mich an Raikön angeheftet und konnten mir jetzt beide Williams holen, weil die eben beide Platz gemacht haben und so indirekt für mich auch noch. Harty ist so eine Sau, der fährt so blöd ich, ich werde der hat mich beinahe abgeschossen beim überrunden wenn er die anderen beiden vorbeigelassen hat ohne Probleme boah es lag gerade hier in der Löwskurve guck mal du bist gar nicht so weit weg von ich mir ist gut ich bin eine ganze Runde zurück <lacht> Ja. ich fahre so viel schneller in die Hafenschikane als die KI ja, Hartley hat Raikön abgeschossen. Wo war Raikön? Er hat ihn zerstört! Er hat ihn zerstört! In der Hafenschikane da und ich bin einfach durchgeschlüpft an Hartley. Raikön war genau hinter. war einer der. nahe hinter dir <gülter> <hier> war. <lacht> ich habe die letzte Kurve hinein Ocon überholt. Und Raikön hat eine Rohrverstopfung okay, fünf, fünf, ausgelöst. Fünf vier, komm, schau mal, schau mal da auf die Karte. Ja, ich bin auf Platz 3. Und Die Alonso auf 2. Die sind alle ausgeschieden. Ich krieg vielleicht noch Punkte. Ey, Van Dorn, Van Dorn ist vor Alonso und lässt ihn nicht vorbei. <lacht> Der hat wohl nichts von Team Order gehört. Der hält ihn mehr auf wie sonst was. Und jetzt lässt er mich nicht richtig vorbei. Nee, das nutze ich jetzt so aus. Aber ich denke mal, Vettel oh. führt das Feld an. Was ist eigentlich während eine Safety-Cast in der Box? Mhm. Äh, nein. Okay. Ich hatte ja keinen Schaden, ich bin ja vor dem Safety-Car. Oh, ein Unfall hinter dir? Ja. Okay, alles klar. Ich habe nichts damit zu tun, das war o Hülkenberg, der glaube ich einen Angriff auf o Ocon gesetzt hat. Ja, hier steht Ocon, der Kaputte. <lacht> ich merke nur, es geht für mich immer weiter nach vorne. Und bedenkt mal, wir haben noch 14 Runden. Da können noch einige rausfliegen. Ich bin jetzt schon P13. Ja, von 15. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Jetzt muss ich aber langsam mal an ihn rankommen, an Alonso. Aber es war die einzige richtige Entscheidung, nicht mit dem Schaden reinzugehen, weil ich bin ja sowieso schneller als die hinter mir gewesen mit dem Schaden. Und gelber starten ist halt gar nichts. Aber den Sieg, den kann ich vergessen, aber den zweiten Platz hole ich mir. Und weißt du, was auch schön ist? Ich habe noch nie so lange im Monaco-Rennen gehabt. Für oh. Dieses bisschen ich war zu diesem Zeitpunkt schon bei jedem Monaco-Rennen, das wir bisher gefahren sind, raus. Ey, das sind du das ist cool. an 2012er? Oder 15er? Ja, 14er war ich DSQ. Achso. Achso, 12er war das Schöne da. Ja, da war ja Full Wet Wetter und ich war auf 1, habe mich immer mehr abgesetzt und dann warst du glaube ich auf 2. Direkt ja, rein. das war das einzige, wo ich auch mal überlebt habe. aber ansonsten... Oh, der Körp. Schade, jetzt konnte ich leider keinen Angriff auf Alonso setzen. Und das kostet mich natürlich immer mehr Zeit, um auf Vettel aufzuschießen, der aber eigentlich schon, der hat den Sieg sicher. Boah, aber es ist ein schönes, anstrengendes Rennen. Der Total. ist jetzt wieder aktiviert. ist ja schon seit zwei Runden. Bei mir ist es jetzt erst aktiviert. Und, uh... Vielleicht, weil du erst jetzt die Runde erreicht hast. Macht zwar keinen Sinn, aber... So, ich bin an Alonso dran. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt in der Nouvelle-Schikane überholen. Oh, sorry, Alonso. Sorry, Alonso. Du hast ihn eliminiert. Nein. Oder? Er, aber du hast äh, auf jeden Fall dein Podium genommen. Nein, jetzt auf 3. Ja, aber er hat vielleicht einen Schaden und geht jetzt in die Box. Ja, ich habe auch einen Schaden eingesteckt. Stark. Äh, müsste Orange sein, wenn ich richtig gesehen habe. Der Orange Da ist liegt ein ganzer Frontflügel, also Alonso ist raus aus dem Super gemacht, okay. Nein, Super. Alonso fährt Alonso fährt weiter. Wer Alonso hat den Frontflügel ist... liegen gelassen? Es kann von mir sein. Auf jeden Fall ist das Alonso. Nur ne, ein ganzer nicht. Ein halber. Also noch nicht mal ein halber. Ist von gelb auf Orange gegangen, der halbe Flügel. Vettel ist auf Ultrasoft gegangen. Vielleicht fährt er ja noch nicht mal durch. Aber zwölf Sekunden. Du fährt mir weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht durchfährt. Fahrer vor mir? Ah ne, Jeff hat ja keinen Bock auf mich. Ah, jetzt doch. Jetzt hat er mir doch geantwortet. 2 Ru Sekunden Runde ist er schneller. Die sind neu, die Reifen. 7 Runden. 18 Runden. Das ist ein geplanter Stop gewesen. Also das ist eine geplante 1-Stop. Und also fährt das zu Ende. Aber der ist nicht auf Supersoft gestartet. Also 1 ist es nicht. Der ist sicherlich auf, auf Supersoft gestartet. Kann er gar nicht. Das ist der dritte Reifensatz. War er schon mehrmals in der Box? Das weiß ich nicht. Weil er ist nach den Angaben in Runde 21 mhm. reingegangen. Und zwar auf Ultrasoft. Und die du musst bedenken, die KI Wenn ist auch ist der Hyper-Ultra-Ultra okay, Ultra, ist, fährt er gerade Sekunden. Kann auch sein, aber ja, selbst wenn, dann ist er schon auf seinem letzten Reifensatz, auf jeden Fall. Weil er wird nicht nochmal, weil eine Hyper-Hyper-Ultra würde nicht gehen, wenn, nicht wenn überhaupt Hyper-Ultra-Ultra. Hyper, Ultra, Ultra. Über so aber Alonso ist immer noch, ja okay, die hinter ihm kommen immer näher, aber das ist Track Position, das, das kann er sicherlich über 10 Runden halten. Bei mir ist halt jetzt leider etwas langweilig, weil ich schneller oder halt zumindest ungefähr die gleiche Pace wie Stroll und Hartley fahre und nach vorne halt nichts kommt. Aber wie viel da bist du? 13. Wir fehlen noch drei Autos. Ja, leider bahnt sich auch nicht so groß was an. Höchstens halt bei Alonso. Ich habe vielleicht kurz was gemacht. Ich habe mal kurz bei der Löwskurve auf die Bremse gehauen. Das war ein Mercedes, den es erwischt hat. Guck mal, dass es, ein dass es der führende Ferrari ist. <lacht> aber das hat leider keinen rausgenommen. Das hat nur mal kurz. Ja, aber der, der ist zumindest gesenkt. weg. Hm? Der ist zumindest weg. Erstmal. Das war Hamilton. Ich bin nicht traurig. Endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Nein! Okay, alles klar. Ja, Vettel setzt sich so ab. Aber ich glaube auch durch VSC hat er einiges gewonnen. Gewonnen? Ja, weil ich, ich, ich fahre vorsichtig, ich will keine Strafe kriegen. Vielleicht auch gerne mal eine halbe Sekunde oder mehr im Delta. Nur zur Info, du kannst durch VSC keine Strafe hier bekommen. Sei leiser. <lacht> es wäre gerade so gekommen nur, aber... Dann könnte ich ja mal Vollgas geben während VSC. Nein, das ist ja unfair und wir haben es auf Aufnahme. Wir, wir haben ja gesagt, wir halten uns an die Regeln. Ich meine nur, du brauchst dir nicht. So, du brauchst. Wenn du aus Versehen eine Zehntel rot bist, wäre es nicht so tragisch. Aber wenn du da auf einmal ein paar Sekunden hättest. <lacht> so ich muss doch irgendwie Vettel kriegen. <lacht> ich kann ja noch ein VSC versuchen zu provozieren, wenn du willst. Ich will mal gucken, wie, wie, wie weit ich mich das nach vorne bringen würde. Ich krieg sowieso nicht, der ist, der ist 16 Sekunden weg von mir. Und Alonso, ja, der ist keine Ahnung wie weit weg, der muss erstmal über die Linie kommen. Der ist 8 Sekunden Abstattung weg. ,8 Sekunden. Der ist irgendein Renault noch mit drin. Ja. Ich glaub, das ist eins. Ja. Dann haben wir noch nochmal kurz auf die Bremse. Man könnte ja auch ich mal einen geboten. Safety Car provozieren und dann gäbe es schon wieder eine, Start, eine Kollision nach dem Restart. Da hätte ich sogar noch eine Chance auf Vettel zum Angriff. Ocon hat einen Schaden bekommen, fährt aber nicht in die Box. Stattdessen gehen alle anderen hin, geht der Red Bull hinter ihm in die Box. Er gibt's hin. Okay. Ocon schafft mir jetzt etwas Freiraum gegenüber Stroll Endlich mal. Das ist nett. Ich bin auch so schnell im Vergleich zu Ocon, dass ich keine blauen Schlangen mehr gezeigt bekomme. So egal. Ja. Uh, Stroll rundet sich zurück jetzt. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Nur weil ich kein ERS ausgeben soll, setze ich es nicht direkt ein. Jetzt habe ich wieder volles ERS. kann sogar mit Viertel mithalten von der Pace, aber das Problem ist halt, dass er schon weit weg ist. Vor allem, weil ich auch erstmal an Alonso vorbei musste, je paar Runden. Ja, die Ultras reichen locker bis zum Ende. Aber was mache ich denn falsch? Soll ich dir mal meine Kerntemperatur durchsagen weil mein Vorderreifen? 112 und 109. So viel kriege ich nämlich meine Außentemperatur Und ich tu ja nicht mal was. Ich fahre hier einfach nur. Bin ich gerade total scheiße gefahren oder warum ist Vettel auf einmal 19 Sekunden weg? Der ist ja sogar im Stau bei dir. Ja, sehe ich gerade. Ich lasse ihn nicht durch, okay? Ich bin eine 14 0 gefahren. Und man muss bedenken, meine 13 0 war die Bestzeit. Ich habe mal kurz angehalten hier wieder vor der Vielleicht hat es ihn erwischt. Ich glaube es hat ihn erwischt, er ist sehr langsam, langsamer Ferrari unterwegs. Ja natürlich gut, dann muss ich aber jetzt auch Gas geben, weil <lacht> sonst komme ich vielleicht nicht mehr rechtzeitig vor ihm. <lacht> Und ich sehe sogar gerade, dass mein Benzin jeden Moment ins Negative übergeht. Ich habe noch über eine Runde Plus, weil ich die ganze Zeit Standard fahre, fett ist mir hier zu rutschig. Es rutscht bei mir sowieso immer, also kann ich auch fett fahren. Also, wofür brauche ich denn bitte Fettbenzin, wenn ich eh nicht nach vorne pushe? Weil vor mir keiner ist. Egal, ich versuche, ich gebe jetzt einfach Standard oder Fett. Ist ja vollkommen egal, ich muss ja nur vor ihm kommen, dann kann ich in Ruhe mager fahren. Und er fährt weiter, schade. Ja, er, ist vielleicht lang, er hat vielleicht einen Schaden und ist dadurch ausgebremst. Oh, jetzt habe ich sogar mal die Mauer hier berührt. Kurze Schrägsekunde. Also, eben 19 es Sekunden, jetzt sind es noch 10,8. Seins ist gerade durchgehuscht. Dann schauen wir mal hier mal kurz auf die Bremse. Jetzt habe ich einen klaren Schaden also, zugefügt. Wir vermuten, dass du bei der linke Frontflügel ist kaputt bei Vettel. Ich habe in der letzten Runde 8 Sekunden... Oh mein Gott! Gelbe <lacht> ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als nur Vettel Frontflügel abgehakt. Drei Autos! <lacht> ja, drei, ich hab Punkte. Nein, zwei sind glaube ich kaputt. Nein, einer ist kaputt gegangen. Ach nö. Aber Ricardo ist da zum Beispiel Crash, aber der fährt ja jetzt weiter. Ich habe in der letzten Runde acht Sekunden auf Vettel aufgeholt, also. Ich kann gerne so weiterfahren, wenn du willst. Von mir aus. Aber bitte nicht hier in dem Bereich, weil sonst kann ich da nicht ausweichen. Und ich habe einen Schaden mir angefahren. Das war nur eine Frage der Zeit. Bei den rutschigen Reifen. Oh mein Gott, Ricardo, bist du langsam. Ich habe Ricardo abgeräumt. <lacht> so, jetzt lache ich fett Ich mal habe durch. Ricardo ich ja, abgeräumt. Ich will ja, dass ja, du noch ein bisschen Spannung hast. Deswegen habe ich ihn mal ziehen lassen. Nein. In kaputten Nein! Aber ich muss ja auch an euch vorbei, und die KI ist ja. scheiße. Ich lass dich ja durch. Beziehungsweise die anderen gehen eh schon an mir vorbei. Aber ich hab Ricardo für dich rausgenommen, guck mal, es sind noch 12 im Rennen. Bei mir sind es 13, warte. Äh. Nein, nicht hier bitte. Mach das bitte, nachdem ich vorbei bin. Nein, ich schaue noch nicht nach. Ich lass dich gleich durch, warte. Das ist der neunte, der dich überrundet. Ja. Warte, du hast ihn. Okay, ich lasse jetzt Platz. Hier, sie, links ist Platz. Gut. Uh, ja, nee, nee kriege ich nicht mehr. Der fährt relativ gut. Nee, nee der vor hat mir? einen größeren Schaden. Es sind noch vier Runden. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand dann zum Außerdem ist. 4 4 ist der einzige vor mir, den sie irgendwie erwischt hat. Sonst niemanden glaube ich. Den habe ich auch abgeräumt. Ich hab' den in der letzten Kurve abgeräumt, weil ich unbedingt an ihm vorbei wollte. Letzte Rundenzeit lag bei. du leider keinen anderen, erwischt. will Vettel ist letzte Runde 1-22 gefahren, da kannst selbst du mithalten. Nicht wirklich. Ach schau mal, du holst richtig stark auf ihn auf. Ich wollte ja, dass du noch ein kleines bisschen Bannung hast hier. Wenn du gegen ihn fährst. Wir haben noch Benzin für etwa oh Mann, es hat nur Autos hinter mir zerstört bei diesem eigenen Crash. Da muss ich ja selber jetzt noch was machen, hier. Weil Ocon fährt noch. Hülkenberg, ist der hier? Ausgeflogen. Wer ist denn das, der da hinter Vettel ist? Ist das, das, das glaube ich, Hamilton, oder? Ja, das ist Hamilton. Ach, schau, ah, du holst einen diesen Fritten auf, den, auf die gelbem, beiden auf. Gelben Schaden auf es der anderen, wir anderen Seite geholt. Operatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Wie viele Autos fahren bei dir noch? Zwölf. Ach Mist. Dann ist Hülkenberg noch drin. Ich warte, Hartley hinter mir fällt auch noch. Oh lol, dann ist Hülkenberg raus. Ich bin aktuell P11 also sozusagen. Jetzt habe ich natürlich einen gelben Schaden. Ja, ich bin P11. Jetzt muss ich nur noch Gasly eliminieren. Komm Gasly, wir machen es kurz und schmerzlos. Hier. Wie viele Runden sind bei dir? 37 ist. 37 ist? Ja, bitte kein ich Safety. Bin 35! Scheiße, ich muss Gastly jetzt sofort killen. Hier oh, oder bitte. gar nicht mehr. Ich hätte jetzt keinen Bock auf ein Safety-Car, weil das dann bis zum Ende halten würde. Oder ich eliminiere Alonso hier. Nee, Alonso, die Legende muss ich hier fahren lassen. Aber Crash Steppen kann ich eliminieren. So. Der erste und siebte kämpfen. Der erste, siebte und zweite kämpfen hier. Danke, Hamilton, du bist echt toll. Ich habe noch nie eine KI so gut Platz machen sehen. Außer vielleicht in F1 2014. Mann, Sepp, dein Auspuff ich stinkt! Oh mein Gott! <lacht> Was Ich denn? hab in die letzte Kurve rein überholt! Und dann standen wir beide quer! Und Vettel ist in die Wand geknallt, weil wir uns gecrasht haben am Ende der Kurve gerade. Aber Vettel ist noch ganz. Was ist das für ein Rennen? Da stand gerade ein Rad einfach rum. Um Gasly. Ach oh Tut mir leid, aber es ist schade, dass hätte okay, du nicht Absatz raus ist. 3,7 Sekunden. Wobei ich glaube, du hättest den eh nicht mehr kriegen können. Von den Runden, her, weil der in 38 ist. Ansonsten müsste ich sehr, sehr langsam fahren. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Nicht überrundet hatten. Ich kriege jetzt hier lang. Ocon hat sich einen Schaden eingefahren. Ich kann jetzt hier noch mal reinbremsen und ihn in die Wand drücken. Ich mach das eigentlich nicht gegen Ferraris, aber wenn es um meine eigenen Punkte geht, dann fahre ich hier andere Bandagen. Ich weiß, du kriegst Vettel eh nicht mehr im Rennen, weil ich jetzt in die letzte Runde komme. Ja, ja, ich will die anderen. Oh, Vettel, Vettel, Vettel stehen geblieben. Ist er jetzt vollkommen zerstört? Ja, er ist ja. raus. Oh nein, Alonso ist auch stehen geblieben bei Vettel. Die fahren alle in rein! Oh nein. Bottas ist auf 2? Und Alonso auf 3? Eine Frage. Kannst du vielleicht so Bottas noch aufhalten, dass ich noch die überrunden kann? Mich zurückrunden kann? Bottas ist 20 Sekunden hinter mir. Also, welche Runde bist du gerade? 39? Letzte. Sagst, oder? Ja, in der letzten. Ach, fuck, ich bin gerade erst zur Runde 36. Also, das wird eh nichts. Mehr. Warte, ich muss. Runde 38 muss ich kriegen. <lacht> ja, nee, kriegst du nicht mehr jetzt ja, ist auch noch Verstappen Dritter, was ist das? Du hast gerade, Vettel, war, warst du das, oder? Nee, ich war das nicht. Vettel hat irgendeinen Fehler gemacht, er ist Alonso reingefahren und Bottas und Verstappen sind jetzt vorbei, die sind Platz 2 und 3. Verstappen wird Dritter mit 51 Sekunden Rückstand. Und ich bin sogar langsam gefahren, weil ich dachte, dass es vielleicht klappt mit Bottas, wenn, wenn ich ihn jetzt aufhalte. Ja doch, ich muss nur eine Runde noch kriegen. Du musst dich so hinstellen, dass du eine Runde lang alle Autos aufhältst. Nee, nee, nee, das, nee, das schaffe ich nicht im letzten Sektor. Ich bin jetzt in den letzten beiden Kurven. Du kannst dich da quer in die letzte Kurve stellen. Das... Nein, das mache ich nicht. Das ist mir zu Doko. risky. Für einen Punkt riskiere ich doch nicht meinen Sieg. Für zwei Punkte. Auf <lacht> jeden Fall gewinne ich das Rennen hier in Monaco. Denk daran, wer dir geholfen hat für diesen Sieg. Also den zweiten habe ich mir regulär geholt. Dann, dann lasse ich zumindest noch zu, dass Sainz hier sich eine gute Position holt. Und nicht Verstappen. Was ist das? Verstappen hat es erwischt. Gut. Verstappen ist ausgeschieden. Der war gerade auf 3. Ja, das wollte ich so. Fantorn! Fantorn muss hier nach vorne kommen. Wir kriegen jetzt auch noch beide zwei Positionen. Was macht Van Dorn? dahin? Wo? Oh. Gasly holt sich Platz 6, oder? Nee, <lacht> warte. Schau mal, was ich hier noch machen kann. Wer kann hier noch alles drauf fahren? Das ist doch schön. Hey, ich versuch, dass jemand disqualifiziert. Ach so, scheiße, das kann keiner disqualifiziert. Da war ja was. Oder können die anderen disqualifiziert werden? Werden wir gleich sehen. Ich gebe ihnen 10 Sekunden noch. Da kommt gleich mein Auto. <lacht> Seins will immer noch sein Podium holen. Ich will, so mein P10. Egal was Seins macht, er wird Dritter werden. Bella Und Verstappen wird Platz 4 holen. Seins ja, wir sind stehen geblieben. Jetzt fahren alle anderen rein. <lacht> das war das für ein Rennen? P11, der unterkwarste Platz aller Zeiten. <lacht> Tut mir leid, also Vettel, Vettel, wobei Vettel ist ja, naja, Vettel wäre Aber wann bin ich denn die zweite Runde von dir überrundet? Äh, ich, hab ich einmal während der Box überholt oder so. Aber das war, glaube ich, das erste Mal überrunden. Ach, Mann. Du hast mich doch ich vorbeigelassen. Hätte... Ja, das war es nicht, das erste. Das war das zweite überrunden. Fuck. Ich hab dich irgendwann mal überrundet, als du das, deinen ersten Stopp hattest. Aber ich schau dir einfach mal die Bestzeiten an und schau mal meine dazwischen. Das ist traurig. jetzt hat Bord aus den zweiten geholt, wobei es besser ist. Nur einer drin. hat ungefähr meine Zeit gefahren, Sirotkin. Weil er die ganze Zeit hinter mir hing oh. und nicht schneller konnte. Warum ist Monaco gerade bei mir im Nebel? Bei mir auch. Und jetzt geht's, okay. Keine Ahnung. Ich Van Dorn hat sich Punkte geholt. Schau mal, was das für die Gesamtwertung bedeutet. Du bist vorbei an Raikön. Wann hat, Hamilton denn die, wann hat Hamilton die Bestzeit gefahren? Das war irgendwann mal zwischendrin. Max Verstappen ist ausgefallen hat Platz 4 geholt. Äh. <lacht> Hamilton <lacht> war überrundet. Ja. Stimmt, da er war... hast du erzählt, dass er Platz gemacht hat. Ja. <lacht> Was ist das denn? Ach man, ich hätte dich nicht, ich ich nicht durchlassen dürfen. Ey, es haben insgesamt. Äh, Neun Autos das Rennen beendet. Neun Autos haben das Rennen beendet. <lacht> Interessantes Rennen. Damit hätte jetzt echt keiner von uns gerechnet nach dem Anfang. Aber ärgerlich, dass du keinen Punkt mehr geholt hast. Ich hätte nur einen. Mir ist gerade aufgefallen, du hättest das nur so lange auf. Ich war ja der dritte hinter Bot. Ja, ich war da drin in der Boss, du hast nur Bock, dass hat einmal kurz aufhalten müssen, dass ich an euch beiden vorbeifahre und noch eine Runde fahre. Ja, aber ich weiß, das wäre so, da hätte ich so langsam fahren müssen, das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte den auf die auf die gesamte, äh, ich hätte den locker 30 Sekunden aufhalten müssen in der letzten Runde. Du hättest einfach äh, warten müssen, bis er da ist, dann stehen bleiben mit ihm rechts dran. <lacht> er bleibt hinter dir, ich fahr kurz vorbei und das weiter. Kann ich will ja nicht sagen, aber sieben Punkte sind halt wichtiger, als ob man jetzt einen kriegt. Ja, zwei. Zwei muss man sagen. Ja, zwei. Ja. ja. Lucky ist immer noch Platz zwölf in der WM. Ich steige auf Platz 4 auf. Hamilton ist noch zehn Punkte weg. Vettel noch 23. Und ja Bottas, der führt die WM an mir sogar vor Können der eigentlich das rennen ganz gut äh, kontrolliert hat glaube ich auch diese schöne lange dnf liste <lacht> ja ich hätte ja, öfter ich... mal einfach vollbremsung hinlegen sollen weil bei jeder vollbremsung hat es zwei drei autos erwischt vermutlich werden wir nächstes rennen ja wm platz drei haben in der konstrukteurswertung sieben punkte fehlen zu red bull mhm. aber mercedes ist weit weg und ferrari auch es muss, nee, so muss noch der andere Fahrer ein bisschen mehr Punkte holen. Ja, wenn der Team, wenn nicht nur immer ich dir helfen würde mit den Siegen, du auch mir mal helfen würdest mit meinen zwei Punkten, dann würden wir weiter nach vorne kommen als Team. Ja, aber du warst jetzt so weit schon weg, da war echt nichts mehr zu regeln. Nicht wirklich, es waren 20, 30 Sekunden. Ja, die ich auf, die ich erstens auf Bottas hatte und dann. Ich habe dir 20 Sekunden gegen Vettel rausgeholt! Ja, da hätten. Ja, aber ich wollte halt nicht unbedingt dann so weit zurückfallen. Und Vettel ist auf Supersoft gestartet. Wie hat er sich bitte zum Teufel in Q2 mit Supersoft äh, qualifiziert? Gott. <lacht> ja. <lacht> ja, Leute. <lacht> mit dem Ausgang hat, wie gesagt, keiner gerechnet von uns. Vor allem von mhm. Platz 15 und 20 holen wir Platz 1 und 11. Wir haben Garnt. den dreifache 1 geholt. Und van Dorn holt auch nochmal schöne 6 Punkte, genauso wie Alonso nochmal zwei weitere. Obwohl er ausgeschieden ist. Aber wann hat Hamilton eine 12-3 gefahren? I don't know. Und Ricardo ist auch eine 12-3 gefahren, sich gerade. Aber der ist ausgeschieden, warum auch immer. Sie ist super. Er hat genau 18-3 als schnellste Runde. Perez hat gar keine Zeit gesetzt. Der kann einfach nichts. Platz 8 geschafft. Du hast ihn eliminiert in der ersten Kurve, wie ich nur mal angemerkt habe. Was, kon Was konnte ich dafür? Wenn ich weiß, es kam ein fliegender Haas auf dich zu, aber <lacht> du hast ihn eliminiert. Meiner werde ich auch eliminiert genau worden. Nimmt, du hast drei Autos eliminiert. Du hast Alonso, Vettel und Perez eliminiert. Ich habe Ricardo eliminiert. Und Ricardo! also du hast fast so viel eliminiert wie ich? Alonso habe ich nicht eliminiert. Du hast Vettel eliminiert und er hat auch, äh, dann Alonso. Vettel habe ich, hab ich auch nicht eliminiert. Der ist in die Wand gefahren, ja, bei unserem Crash. Aber der ist erst er äh, äh, im dritten Sektor stehen geblieben und hat irgendeinen Unfall gemacht. Während mein also Unfall im Sektor äh, 1 war. Ich würde sagen, das wäre es dann gewesen für diese Folge und dann sehen wir uns wieder bei F1 2018. Ciao. Ciao.